Bei Aufgabenteil A notiere ich mir, welche Größen ich gegeben habe. Zunächst mal kenne ich mein Kapital. 8.000 Euro. Mein Zinssatz klein P. 6. Und ich kenne meine Zinsen groß Z. Gesucht ist in dieser Aufgabe folglich meine Tage klein t. Um diese Aufgabe zu lösen, benötige ich zunächst die Formel für die allgemeine Zinsrechnung. Diese Formel löse ich jetzt mit Hilfe von Äquivalenzumformungen nach meiner gesuchten Größe, in dem Fall nach t, auf. Hierfür multipliziere ich die Gleichung zunächst auf beiden Seiten mit 100 mal 360. Auf der linken Seite der Gleichung bleibt dann stehen. Z mal 100 mal 360. Und auf der rechten Seite K mal P mal die gesuchte Größe T. Im nächsten Schritt möchte ich T vollständig isolieren, also dass es ganz alleine auf einer Seite steht. Dadurch teile ich die Gleichung durch k mal p. Dann steht auf der linken Seite z mal 100 mal 360 geteilt durch k mal p und auf der rechten Seite bleibt übrig meine gesuchte Größe p. Jetzt setze ich alle Werte, die ich kenne, in die Formel ein. Nachdem ich die Werte in den Taschenrechner eingesetzt habe, erhalte ich folgendes Ergebnis. Ich runde mein Ergebnis jetzt auf volle Tage. In dem Fall ergibt das 45 volle Tage. Warum nicht 44 Tage? Nach 44 Tagen habe ich noch keine 45 Euro Zinsen auf meinem Konto. Ich muss das Geld also mindestens 45 Tage auf der Bank liegen lassen. Die allgemeine Formel für T lautet also, T ist gleich Z mal 100 mal 360 geteilt durch K mal P. Weiter geht's mit Teilaufgabe B. Hier ist die Frage, welches Guthaben man anlegen muss, um nach einem Jahr 90 Euro Zinsen zu bekommen, wenn die Bank uns 1,25% Zinsen pro Jahr bietet. Ich notiere mir wieder, was ich gegeben habe. Mein Zinssatz P. Ich kenne meine Zinsen und ich kenne auch die Tage. Die sind ein bisschen versteckt. Aber hier steht nach einem Jahr 90 Euro Zinsen und ein Jahr hat in der Finanzmathematik 360 Tage. Gesucht ist meine Größe K. Ich notiere mir wieder zunächst die Formel für die Zinsrechnung. Ich löse diese Formel jetzt nach der gesuchten Größe K mit Hilfe von Äquivalenzumformungen auf. Im ersten Schritt wird die Gleichung mit 100 mal 360 multipliziert. Auf der linken Seite der Gleichung steht dann z mal 100 mal 360 und rechts bleibt übrig k mal p mal t. Anschließend dividiere ich die Gleichung durch p mal t. Auf der linken Seite steht nun Z mal 100 mal 360 geteilt durch P mal T und auf der rechten Seite bleibt K übrig. Anschließend setze ich alle Werte ein, die ich kenne. Die Berechnung mit dem Taschenrechner ergibt 7200 Kapital, das ich anlegen muss, um bei einem Zinssatz von 1,25% nach einem Jahr 90 Euro Zinsen zu erhalten, beträgt also 7200 Euro. Die allgemeine Formel für K lautet also Z mal 100 mal 360 geteilt durch P mal T. In Teilaufgabe C haben wir gegeben... Unser Guthaben, die Zinsen und die Laufzeit in Tagen. Gesucht ist unser Zinssatz klein p. Ich löse die Aufgabe wieder, indem ich zunächst die allgemeine Zinsformel hernehme. Und diese jetzt mit Hilfe von Äquivalenzumformungen nach klein p auflöse. Hierfür wird die Gleichung zunächst mit 100 mal 360 multipliziert und anschließend durch k mal t geteilt. p ist also das gleiche wie z mal 100 mal 360 geteilt durch k mal t. Wir setzen nun wieder alle Werte ein, die wir bereits kennen. Die Berechnung mit dem Taschenrechner ergibt 6. Der Zinssatz klein p ist somit 6% pro Jahr. Allgemein lautet die Formel für P also Z mal 100 mal 360 geteilt durch K mal T. Zusammenfassend haben wir also folgende vier Formeln. Die erste Formel für die Zinsen finde ich in meiner Formelsammlung. Sehr wichtig, T kann bei allen Formeln maximal 360 Tage sein. Ich befinde mich also innerhalb eines Jahres. Die anderen drei Formeln haben die Gemeinsamkeit, dass im Zähler des Bruchs immer dasselbe steht. So kann ich mir die Formeln für t, k und p sehr leicht merken.